Am 26. September ist Bundestagswahl. Millionen Menschen werden sich auf den Weg in ihr Wahllokal machen, um ihre Abgeordneten zu wählen und über die Zukunft unseres Landes mitzuentscheiden. Ganz sicher werden meine Frau und ich wieder in die Grundschule bei uns um die Ecke gehen, wo wir hier in Berlin immer unsere Stimme abgeben. In der Corona-Zeit haben wir erlebt, wie sehr wir die Demokratie brauchen, brauchen, um auch große Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Ich finde, nach all den schwierigen Monaten, in denen wir unser öffentliches Leben einschränken mussten, ist der Wahlsonntag in diesem Herbst deshalb ein ganz besonderer Feiertag der Demokratie. Damit alles gut klappt an diesem Feiertag, braucht die Demokratie Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich in ihren Dienst stellen. Frauen und Männer, die in Klassenzimmern und Gemeindesälen Ausweise kontrollieren, Stimmzettel ausgeben und sicherstellen, dass jeder ungestört sein Kreuz machen kann und die dann nach 18 Uhr die Stimmen der Urnen und der Briefwahl auszählen. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind demokratierelevant. Sie sorgen dafür, dass die Wahl frei, gleich und geheim ist und ihr Ergebnis am nächsten Morgen feststeht. Und sie schaffen Vertrauen. Vertrauen, dass alles korrekt abläuft, eben weil sie Mitbürger sind aus allen Teilen der Bevölkerung und mit ganz unterschiedlichen politischen Ansichten. Das ist keine Nebensache. Denn wir sehen doch in anderen Ländern, wenn das Vertrauen ins Wahlverfahren schwindet, dann gerät die Demokratie in Gefahr. Wer sich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer engagiert, der übt aber nicht nur ein besonders wichtiges Ehrenamt aus, sondern auch ein besonders schönes. Die Bundestagswahl im eigenen Stadtteil oder der eigenen Gemeinde hautnah mitzuerleben, Menschen kennenzulernen, denen man sonst nie begegnen würde, mit anderen Demokraten zusammenarbeiten, all das kann auch viel Freude machen. Also, liebe Mitbürgerinnen und lieber Mitbürger, Seien Sie am 26. September mit dabei als Wahlhelferin oder Wahlhelfer. Unsere Demokratie braucht Sie. Herzlichen Dank.